Herzlich willkommen einmal mehr hier im Haus der Wirtschaft zu unserem Datenschutz-Talk. Wir haben uns gefreut über diesen Impulsvortrag der Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel und wollen jetzt noch ein Stück weit in die Diskussion gehen, fragen, wie sieht es gerade in der Praxis aus, das eine oder andere vertiefen. Und ich freue mich, dass neben Barbara Thiel, die wir jetzt aus dem Vortrag, dem Impulsvortrag einmal mehr kennengelernt haben, Ron Kneffel bei uns ist. Herr Kneffel ist Leiter für den Bereich Datenschutz und Informationssicherheit bei Bredex. Predex, den Namen kennen, glaube ich, viele in unserer Region als großen ähm, IT-Dienstleister in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber Herr Kneffel, ich würde Ihnen gerne den Ball zuspielen. Vielleicht sagen Sie noch zwei, drei Worte mehr zu sich und zu Predex. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für Ihren tollen Einblick bei Ihrem Vortrag, über Ihre Arbeit und über den Rückblick zur Datenschutzgrundverordnung. Ja, mein Name ist Ron Kneffel. Ich leite die Abteilung Datenschutzinformationssicherheit bei der Firma Predex. Predex hat ihren Ursprung in der Individualsoftwareentwicklung und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden bei dem digitalen Wandel zu beraten und zu, unter zu unterstützen, hat dafür weitere Bereiche neben der Individualsoftware äh, ins Leben gerufen. Dazu gehört das Thema Qualitätssicherung, dazu gehört das Thema UI UX, dazu gehört aber auch das Thema Weiterbildung. Und für mich der wichtigste Bereich, nämlich die Basis für Digitalisierung, äh, der Datenschutz und die Informationssicherheit, und mein Bereich kümmert sich hauptsächlich um die externe Beratung von äh, niedersächsischen mittelständischen, mittelständischen Unternehmen bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, sowohl als Berater für Datenschutzbeauftragte oder Konzerndatenschutzbeauftragte, äh, äh, aber auch als externer Datenschutzbeauftragte, also als externer Dienstleister für die Geschäftskunden, also für die Unternehmen in Niedersachsen. Hm. Und für uns ist quasi der Datenschutz auch im Hinblick auf Privacy by Design, Privacy by Default, eine ganz, ein ganz wichtiger Ansatz und eine ganz wichtige Aufgabe. Und da finden wir eben in der Softwareentwicklung unseren Ursprung wieder. Super, dann freue ich mich, einen Experten und einen Mann aus der Praxis mit bei unserer Diskussion an Bord zu haben. Wird die erste Frage unserer Runde aber gerne an Frau Thiel richten. Sie haben in Ihrem Vortrag gerade schon deutlich gemacht, dass Sie, ich versuche das mal in meinen Worten zu sagen, auch dieses Unbehagen manches Mittelständlers verstehen, dass man selbst das Thema Datenschutz jetzt wesentlich ernster nehmen muss und das auch möchte, aber die großen Datenkraken, die Facebooks und Googles dieser Welt, nach wie vor nicht so wirklich ernst an die Kandare genommen werden und man sich im Wettbewerb, in dem man ohnehin schon zu kämpfen hat, nicht wirklich gut positioniert fühlt. Vielleicht wollen Sie da nochmal ansetzen. Und vielleicht auch gleich das Thema E-Privacy-Verordnung aufnehmen, ob das vielleicht der nächste Schritt ist, der dieses Ungerechtigkeitsgefühl lösen kann. Oh, das sind viele Themen auf einmal. Ähm, ich fange mal bei einem Satz an, den Sie eben jetzt so eingeflochten haben, nämlich, dass man jetzt das Thema Datenschutz ernst nehmen muss. Nein, man musste es auch vorher ernst nehmen. Also auch vor der DSGVO gab es Datenschutz. Wir hatten hier in Deutschland ein Bundesdatenschutzgesetz und vieles von dem, was die DSGVO heute fordert, das gab es auch schon nach deutschem Anspruch im Bundesdatenschutzgesetz. Nur viele Unternehmen wahrscheinlich gerade die Kleinen und Mittleren haben an der Stelle eben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, haben eben Datenschutz eher ausgeblendet, als dass sie sich dem Thema intensiver zugewandt haben. Und gerade für diese Unternehmen ist über die DSGVO, die jetzt eben nicht nur in Deutschland gilt, sondern europaweit, und das ist das eigentlich Neue, ist über die DSGVO etwas auf die Unternehmen zugekommen, mit dem sie sich vorher eben nicht auseinandergesetzt haben. Aber wir haben in Deutschland eine lange Tradition im Datenschutz, Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts hm. Anfang der 80er-Jahre. Und das, was ähm, das Bundesverfassungsgericht an Prinzipien seinerzeit formuliert hat, das ist auch in die DSGVO übernommen worden. Gab es im Bundesdatenschutzgesetz Altes, äh, also alte Art, und gibt es heute in der DSGVO. Das Thema, das uns heute eben intensiv beschäftigt, ist dieses Thema des One-Stop-Shop-Prinzips. Das ist neu durch die DSGVO eingeführt worden. Man musste sich natürlich überlegen, wie gehen jetzt 27, seinerzeit noch 28, Aufsichtsbehörden miteinander um. Man hat in der DSGVO eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit reglementiert. Ähm, diese Aufsichtsbehörden, die in den Fällen betroffen sind, müssen zusammenarbeiten, wenn es um diesen grenzüberschreitenden Datenverkehr geht. Aber man hat eben gleichzeitig auch etabliert das Prinzip der federführenden Behörde, also dieses One-Stop-Shop-Prinzip, das ich eben erwähnte. Es gibt für die Unternehmen eben nur noch eine einzige zuständige Behörde. Das ist einerseits von Vorteil, dass man sich nicht mit mehreren Behörden auseinandersetzen muss, aber auf der anderen Seite setzt das natürlich voraus, dass diese jeweils federführende Behörde dann tatsächlich auch ihren Aufgaben in dem Maße nachkommt, wie es die DSGVO vorsieht. Und wir haben für diese großen Datenkraken, für die großen US-amerikanischen Firmen natürlich auch eine federführende Aufsichtsbehörde in Europa. Aber das konzentriert sich alles sehr auf Luxemburg auf der einen Seite und auf Irland auf der anderen Seite. Und ähm, da müssten aus meiner Sicht eben dann auch mal deutliche Akzente gegenüber diesen Unternehmen gesetzt werden. Und nach mehr als zwei Jahren DSGVO-Anwendung wäre es jetzt wirklich an der Zeit, dass auch wirklich mal Maßnahmen ergriffen werden. Weil wie will man glaubwürdig bleiben, wenn wir hier, ich sage jetzt mal in Deutschland oder in Niedersachsen oder einem anderen Bundesland, Bußgelder festsetzen, möglicherweise auch in Dimensionen, die bislang so noch nicht bekannt waren, mhm. ähm, wenn es denn im Vergleich zu diesen großen Unternehmen dann doch eher um kleine Verstöße geht. Also ähm, um der DSGVO Geltung in Europa zu verschaffen, brauchen wir auch den Vollzug gegenüber den großen Unternehmen. Mhm. E-Privacy-Verordnung, ähm, das ist natürlich noch mal ein ganz spezielles Thema, weil es geht, bei, der, äh, bei dieser, dieser Regulierung geht es ja um einen ganz speziellen Bereich, nämlich ähm, um, um das, was äh, im Internet passiert oder über das Internet passiert. Und ähm, es gibt ja schon Stimmen, die sagen, das können wir auch alles über die DSGVO regeln. Auch die DSGVO setzt dafür allgemeine Regeln. Wir brauchen eigentlich gar kein Spezialgesetz. Wir sind der Auffassung dass es für diese elektronische Kommunikation schon erforderlich ist, noch mal bestimmte Spezifikationen auch rechtlich zu regeln. Umso glücklicher sind wir, dass jetzt mit der kroatischen Präsidentschaft das Thema wieder aufgegriffen worden ist, weil wir sind anfangs davon ausgegangen, es wird möglicherweise gar keine E-Privacy-Verordnung mehr geben. Ursprünglich sollte sie ja mal mit der DSGVO zur Anwendung kommen. Dann gab es eine Phase, in der alles, alles gestorben schien und dass das Thema jetzt wieder aufgerollt worden ist, ist schon mal als positiv zu bezeichnen. Nun müssen wir abwarten, wie es sich weiterentwickelt und ob es wirklich dann auf der europäischen Ebene auch so nachhaltig unterstützt wird, dass wir eines Tages dann tatsächlich eine E-Privacy-Verordnung haben. Mhm. Herr Kneffel, ich habe das Ärgernis gerade geschildert. Man hat als Mittelständler das Gefühl, Datenschutz ist durchaus ein großer Aufwand, dem ich mich stellen muss. Und ich glaube, die allermeisten Mittelständler unterschreiben trotzdem, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber die gefühlte Ungerechtigkeit, dass die großen Konzerne Facebook und Co. sich diesem Datenschutz nicht stellen müssen, ist sicherlich eines der Hauptärgernisse, so nehme ich es wahr. Aber Sie sind ähm, ständig im direkten Kontakt mit Unternehmen. Ähm, welche Ärgernisse spüren Sie noch? Wo sagen Sie, äh, merken Sie auch Widerstand auf Kundenseite? Das größte Ärgernis ist, dass man zur Umsetzung einer Verordnung, die ja ein Grundrecht schützt, uns braucht, uns Datenschutzbeauftragte, uns Datenschutzberater. Und dass man es eben nicht geschaffen hat, mit der Verordnung ein, ein klar, transparentes Gesetz oder eine Verordnung zu schaffen, die es den Unternehmern ermöglicht, Datenschutz einfach und leicht zu implementieren. Also äh, man braucht uns, man muss investieren in, den, in uns, in den Datenschutz, um mhm. ihn umsetzen zu können. Ähm, ich möchte aber noch ein bisschen weiter aushören. Hätte man im Vorfeld das Image des Datenschutzes besser aufbereitet und eben nicht mit der Angst vor Strafen gespielt, sondern hätte gesagt, es ist eine Chance für Europa, für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen wettbewerbsfähig zu werden, dann wäre ein anderes Verständnis für Datenschutz aufgekommen und eben nicht der Frust, der jetzt entsteht. Man hat ja Datenschutz umgesetzt, um sich vor Strafen zu schützen, man hat aber nicht verstanden, dass es gegenüber den großen, ja auch ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein kann, wo wir Unternehmen nachhaltig mitentwickeln und aufstellen können. Denn die, Unter die Kunden werden in Zukunft bei dem Unternehmen kaufen, das den Datenschutz ernst nimmt. Also kann es nur ein Wettbewerbsvorteil sein. Und zweitens, das haben wir gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass der Datenschutz auch eine Chance sein kann für Unternehmen, alte Prozesse und Strukturen mal aufzubrechen. Denn wenn man sich das erste Mal mit dem Thema Verarbeitungstätigkeiten beschäftigt in Form eines Verarbeitungsverzeichnisses, stellt man immer wieder fest, dass die Frage aufkommt von Unternehmen oder von, von Mitarbeitern und auch von Geschäftsführern, warum machen wir das denn so? Mhm. Können wir das Verfahren nicht ändern? Also Datenschutz kann auf der einen Seite image sein, aber auf der anderen Seite auch Prozesse und alte Strukturen im Unternehmen ändern und damit ist es doch ein gutes Werkzeug, neben dem Schutz der Grundrechte, was immer oberste Priorität haben sollte, aber auch mal in das Unternehmen besser reinzuschauen und noch besser zu werden gegenüber dem Wettbewerb, gegenüber den großen Unternehmen. Äh mhm. Ein wichtiger Punkt, das Thema Datenschutz, Made in Germany oder Made in Europe, das kann ja durchaus ein Qualitätssiegel sein. Ich würde Ihnen da in jedem Fall zustimmen, Frau Thiel. Ich glaube aber, wir alle haben das Gefühl, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht aus Ihrer Perspektive mal, woran liegt es eigentlich, dass dieses Gefühl eines Qualitätsmerkmals im Datenschutz noch nicht vorhanden ist? Es ist eben von Herrn Kneffel ja ein Punkt angesprochen worden, ähm, den man aber anders, denke ich, auch nicht handhaben hätte können. Die DSGVO ist sozusagen ein Jahrhundertwerk. Mhm. Und die DSGVO ist geschaffen für eine Vielzahl von, von Fällen, von Einzelfällen. Es ist nicht möglich, in so einem Gesetzeswerk, das dann gleichzeitig auch noch unmittelbar in allen europäischen Mitgliedstaaten gilt, so konkret zu werden, wie Sie es sich jetzt gerade gewünscht haben. Sondern, das ist eine Rechtsgrundlage, die kann nur sehr abstrakt und sehr allgemein formuliert sein, so wie es beispielsweise im HGB oder im BGB eben auch der Fall ist, weil sie für eine Vielzahl noch nicht bekannter unbestimmter Fälle bestimmt ist. Es ist jetzt die Aufgabe der Aufsichtsbehörden auf der einen Seite und die Aufgabe der Gerichte auf der anderen Seite, Klarheit zu schaffen. Also diese Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen, diese sehr abstrakten Regelungen handhabbar zu machen für die Praxis. Und da sehe ich vorrangig die Aufsichtsbehörden momentan in der Pflicht, dass wir da mutig sind, dass wir möglicherweise auch Risiken eingehen in der Rechtsauslegung, aber dass wir uns jedenfalls zu bestimmten Auffassungen bekennen und diese Auffassung auch transportieren, indem wir im Vollzug dann tatsächlich auf dieser Basis auch Anordnungen treffen beispielsweise oder eben im Extremfall auch Bußgelder festsetzen. Und es wird dann die Aufgabe der Gerichte sein, zu überprüfen, ob wir mit unserer Rechtsauffassung Richtig lagen. Mhm. Letzten Endes muss es sicherlich ähm, auch so weit gehen, dass wir den EuGH irgendwann in Anspruch nehmen. Der EuGH wird die letzte Instanz sein, ähm, die an dieser Stelle europäisches Recht zu klären hat. Das wird noch ein langer Weg. Ich habe ursprünglich mal gesagt, drei Jahre. Jetzt sind zwei Jahre DSGVO schon hinter uns, also ich glaube nicht mehr an die drei Jahre, sondern ich denke jetzt eigentlich eher an fünf Jahre die wir brauchen, um diese Klarheit zu schaffen und um Datenschutz dann eben auch verständlich und transparent zu machen. Der ja, hat ja schon in zwei Weisen. Äh, er hat äh, schon wesentliche Entscheidungen an der Stelle getroffen. Die bekanntesten getroffen. sind ja jetzt Privacy Shield und, und tatsächlich auch, auch das Cookie-Urteil, was für mich ja der richtige Weg im Privacy Shield ist. Mhm. Zum Thema Qualitätsmerkmal an der Stelle. Also erst dann, wenn, wenn es uns gelingt, ähm, Datenschutz auch wirklich in den Köpfen der Menschen zu verankern, indem wir es transparent und verständlich machen, erst dann wird man sich sicherlich auch mit den positiven Seiten des Datenschutzes intensiver auseinandersetzen können. Ähm, ja, ich sehe das auch so, dass man ähm, Datenschutz made in Europe entwickeln sollte. und wir sehen ja auch, dass die DSGVO nicht nur europaweit jetzt ihren Stellenwert hat, sondern es gibt ja auch international Bestrebungen, sich an das Niveau der DSGVO anzugleichen. Wenn ich jetzt Japan nehme oder Kalifornien, das sind kleine, mhm. wenige Beispiele, aber ähm, es gibt dort eben tatsächlich schon die Erkenntnis, dass dieser europäische Datenschutz seinen Wert hat. Und ähm, wir haben diese Prinzipien Privacy by Design und Privacy by Default, Herr Kneffe, Sie haben das erwähnt. Sie sind erstmalig jetzt gesetzlich verankert, mhm. aber sie richten sich bedauerlicherweise eben an die Verantwortlichen. Und die Verantwortlichen sind selten diejenigen, die digitale Produkte herstellen. Und demzufolge müsste diese Verpflichtung noch wesentlich stärker an die Hersteller gerichtet sein. Und ich denke, wenn an der Stelle es gelingt, diesen Prinzipien tatsächlich auch praktische Geltung zu verschaffen, dann erreichen wir damit bei den Bürgerinnen und Bürgern wesentlich mehr Vertrauen in digitale Produkte, als das heute der Fall ist. Und darüber lässt sich dann sicherlich auch der Wert von Datenschutz als Qualitätsmerkmal, letztlich als Wettbewerbsvorteil transportieren. Jetzt merkt man entsprechend zwei Fachleute miteinander, Privacy by Design, Privacy by Default. Herr Kneffel, wenn ich Ihnen den Ball mal zuspielen darf, kurze Begriffserklärung für alle Zuschauer, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Ja, also Privacy by Design, Privacy by Default heißt nichts anderes als Datenschutz durch Technikgestaltung ja. oder Datenschutz durch äh, benutzerfreundliche Voreinstellungen. Mhm. Das heißt, die Technik, mit der wir Daten heute verarbeiten, das sind Online-Plattformen oder das ist eben Software, mhm. die auch auch Predex entwickelt, sollte so gestaltet sein, dass der Mensch wenig Einfluss noch auf den Datenschutz hat, sondern dass der Datenschutz schon implementiert ist und mitgebracht wird. Mhm. Und wir sind abhängig von, von auch der, der amerikanischen Softwareindustrie, die eben das Thema noch nicht so implementiert hat, wie wir uns das in Deutschland wünschen würden. Mhm. Mein Wunsch ist tatsächlich, dass der Datenschutz technisch dem Menschen abgenommen wird, weil das birgt weniger Fehler in mhm. der Anwendung und macht den Datenschutz einfach. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben, Datenschutz einfach zu gestalten. Hm. Und da hilft uns die Technik. Das muss halt gelebt werden. Und wir bei Predex bringen halt den Datenschutz in der Software dann mit, weil wir haben die Expertise im Haus und können sie frühzeitig schon implementieren. Weil wir erleben immer wieder, dass Unternehmen sich Software anschaffen, sich über neue ERP- oder CM-Systeme Gedanken machen und den Datenschutzbeauftragten erst zum Schluss mit involvieren und wir sind dann eben die Bösen, die dann am Ende des Tages sagen müssen, so können wir das nicht einsetzen, mhm. anstatt man frühzeitig uns einbindet, nämlich im ersten Schritt bei der Evaluierung, mhm. das wäre unser Wunsch, dass man uns frühzeitig einbindet und uns da auch ernst nimmt. Wir kommen nachher noch auf das Thema Software, weil das natürlich eine große Frage ist, wie ist es eigentlich mit Office 365, wie ist jetzt mit Zoom und Co. Das ist sicherlich nochmal ein spannender Bereich, über den wir reden können. Aber wenn ich nochmal auf das eingehen darf, was Frau Thiel gerade sagt, sie hat ja schon deutlich gemacht, wir werden jetzt auch noch eine Zeit der Ungewissheit ertragen müssen, in der manche Begriffe erst durch Gerichte dann auch wirklich ausdefiniert werden können. Das ist für einen Mittelständler natürlich immer das schlimmste Ungewissheit. Ich weiß nicht genau, jetzt habe ich auch noch Haftungsrisiken, die sagt, sie will höhere Strafen im Zweifel auch verhängen. Und dann muss ich dagegen auch noch vorgehen, aus Ihrer Praxis mal gesprochen, wo, wo sehen Sie denn aktuell auch die größten Graubereiche, wo Unternehmen Ihnen sagen, hm, das ist, ich, ich fühle mich da einfach nicht sicher, ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll? Das ist tatsächlich der, der, der Fall mit, mit der Datenpanne, das was Sie auch in Ihrem Bericht oder in Ihrem Vortrag vorhin gesagt haben, also die Unsicherheit besteht bei der, bei der Meldepflicht von Datenpannen, was ist überhaupt erstmal eine Datenpanne? Das ist bei der Dokumentationspflicht. Wie weit muss die reichen? Wie weit geht meine Rechenschaftsverpflichtung? Da stellen wir die, die größten Unsicherheiten fest. Und jetzt aus Ihrer Praxis gesprochen, Frau Thiel, das sind zwei genannte Punkte. Sie sehen so aus, als ob Sie dem zustimmen können, auch mit den Fragen, die Sie erreichen. Aber Sie haben ja jetzt auch schon eine gewisse Prüferfahrung beim Mittelständlern auch hinter sich. Was sagen Sie denn? Sind die, ich sag mal, datenschutzrechtlichen Fettnäpfchen, in die nach wie vor viele Mittelständler treten und vielleicht sich nicht genügend Gedanken machen? Nein, ich sehe das anders inzwischen. Mhm. Ähm, ja, es gab Unsicherheiten, gerade bei den Datenpannenmeldungen, bezogen auf vielfältige Fragestunden, äh, Fragestellungen. Also ähm, dieses Thema 72 Stunden war sicherlich eine Fragestellung, aber auch die Frage, was ist denn jetzt überhaupt ein Risiko? Wie muss ich das bestimmen? Ich habe aber den Eindruck, ähm, dass die Unternehmen zunehmend mehr Sicherheit darin gewinnen, ähm, überhaupt festzustellen, ob es denn eine Datenpanne im Sinne des Gesetzes ist oder nicht, also wie die tatsächlich diese Risikoeinschätzung zu erfolgen hat. Ähm, auch bei den Dokumentationspflichten ist die Datenschutzgrundverordnung aus meiner Sicht sehr klar. Es gibt lediglich die einzige Fragestellung in diesem Zusammenhang, was mache ich denn, wenn ich ein lediglich geringes Risiko feststelle? Ist das jetzt eine Datenpanne im Sinne des Gesetzes oder ist es das nicht? Und da sagen wir Aufsichtsbehörden, Geringes Risiko ist mit kein Risiko gleichzusetzen, da ist keine Meldung erforderlich und in diesen Fällen gibt es auch keine Dokumentationspflicht, so kann man jedenfalls den Artikel 33 auslegen, aber wir empfehlen trotzdem zu dokumentieren, weil für den Fall, dass es Beschwerden geben sollte, für den Fall, dass irgendjemand diese Risikoeinschätzung anders beurteilt, muss der Verantwortliche in der Lage sein, nachzuweisen. Und das kann er eben nur dann, wenn er vorher dokumentiert hat. Also bei den Datenpannen erlebe ich jedenfalls nicht mehr die Unsicherheiten, die es am Anfang gegeben hat. Gleichwohl glaube ich, dass die Unternehmen sich wünschen, so eine Art Blacklist oder Whitelist auf der anderen Seite. Also, dass wir Fallkonstellationen auflisten, in denen wir eine Datenpanne festgestellt haben und umgekehrt vielleicht auch Fallkonstellationen auflisten, in denen wir keine Datenpanne ermittelt haben. Ähm, ja, man kann das tun. Ich bin auch der Auffassung, dass wir da etwas liefern sollten aus unserer Praxis heraus. Aber das bietet natürlich keine hundertprozentige Gewähr, weil jeder Fall ist anders. Und gerade ich als Juristin weiß, wie unterschiedlich Sachverhalte dann letztlich bewertet werden, obgleich sie im ersten Anblick dann eventuell doch gleich wirken. Also ich halte das für schwierig, daraus etwas abstrakt Theoretisches abzuleiten, was als Anhalt für die Unternehmen dienen könnte. Wenn, dann können wir eben nur praktische Fälle nennen, die sozusagen ein Indiz dafür sein können, in welche Richtung man zu bewerten hat. Was ich inzwischen feststelle in der Praxis, was aus meiner Sicht zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, und das ist dann eben auch ein Thema, das nicht nur den Datenschutz durch Technik betrifft, sondern auch und vor allem den Datenschutz durch Recht, ist die Frage von Schadenersatzansprüchen. Also in den ersten zwei Jahren haben sich die Unternehmen Gedanken darüber gemacht, ob hohe Bußgelder auf sie zukommen. Sie haben inzwischen festgestellt, dass wir hier in Deutschland eigentlich gemäßigt mit diesem Thema bisher umgegangen sind und vermutlich auch in der Zukunft umgehen werden, es sei denn, es gibt wirklich ganz eklatante Fälle, die dann auch entsprechend geahndet werden müssen. Aber das eigentliche Problem für Unternehmen sind Schadenersatzansprüche, die man noch gar nicht überblicken kann, aus welcher Richtung sie denn tatsächlich kommen. Und das ist ein Aspekt, der ist weniger datenschutzrechtlich zu bewerten. Aber die Unternehmen müssen ihrerseits sich mit den unterschiedlichsten Fallkonstellationen, wie sie denn gegeben sein könnten und aus denen dann Ansprüche abzuleiten sind, auseinandersetzen und da gegebenenfalls auch eine entsprechende Risikovorsorge treffen. Mhm. Herr Kneffel, sind das Gespräche, die Sie gerade mit Ihren Kunden führen, die die, die Unternehmen bewegen, was, was raten Sie im Umgang? Also Zunächst wollte ich noch mal darauf eingehen, das Thema Risiko und, und Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. Da fehlen uns leider... Ähm, die, die, die Erfahrungswerte und auch die tatsächlichen Werte. Das, was Frau Thier gerade gesagt hat, dem stimme ich zu. Wir brauchen zunächst erstmal eine Einschätzung des Risikos und eine Einschätzung des einzutretenden Schadens, mhm. bevor wir überhaupt eine vernünftige Risikobewertung durchführen können. Das Problem haben wir bei Datenschutzfolgeabschätzung, das Problem haben wir aber auch bei Datenpannen. Von daher, ich teile eben nicht die Meinung, dass die Unternehmen heute wissen, was ist eine Datenpanne und wie bewerte ich sie, Bei uns erreichen täglich die Anfragen von kleineren Fällen ist das jetzt der Datenpartner, muss ich sie melden, muss ich sie nicht melden. Also absolute Unsicherheit. Ähm, von daher habe ich ein anderes Bild äh, vom, von den Unternehmen, was, was sie bewegt, als, als sie es haben. Und wir brauchen eben von ihnen tatsächlich Zahlen. Wir brauchen von ihnen äh, Fallbeispiele, wie wir zukünftig Risiken und äh, schadens und bewerten können. Mhm. In der Informationssicherheit haben wir das. Ähm, da, äh, da können wir uns auch, auch Versicherungen. Ziehen, die die Werte ja schon haben, welcher Schaden kann eintreten, bei welcher Konstellation. Aber ich möchte vermeiden, die Informationssicherheit als Grundlage für den Datenschutz zu nehmen, weil der Datenschutz eine andere Sichtweise hat und auch das müssen wir noch lernen. Und auch viele meiner Kollegen, der Datenschutz schaut immer von der Seite des Betroffenen auf das Unternehmen und die Informationssicherheit schaut von der anderen Seite. Von daher kann ich beide Teile nicht zusammenlegen, und ich kann Informationssicherheit nicht vermischen mit Datenschutz, was die ISO gerade versucht, das funktioniert nicht. Ähm, da ist unheimlich viel Arbeit noch. Wir brauchen noch ganz, ganz viel Rechtssicherheit. Wir brauchen ganz viele Zahlen, ganz viele Fälle. Und da sehe ich aber auch die Behörde an der Stelle, dass sie eben genau diese Fälle auch präsent macht. Und auch äh, uns an die Hand gibt und Statistik an die Hand gibt, mit denen wir zukünftig arbeiten können. Das erleichtert uns die Beratung mit den Kunden und nimmt Unsicherheit. Mhm. Frau ähm, ähm, ein, ein Thema, über das es sich auch lohnt zu sprechen, ist die Frage, Datenschutzbeauftragter ja, nein. Das ist ja eine Frage, die weiter viele Unternehmen bewegt. Die Politik hat entschieden, die Anzahl der Mitarbeiter, die ständig mit personenbezogenen Daten arbeiten, herabzusetzen. Das hat für viele Unternehmen dann erstmal für ein Aufatmen gesorgt, prima, jetzt brauche ich keinen Datenschutzbeauftragten. Wir haben schon in Ihrem Vortrag gehört und auch im Vorgespräch festgestellt, das heißt trotzdem nicht, dass ich mich nicht an Datenschutz halten muss, im Gegenteil. Ich habe dann noch eine viel höhere Verantwortung, weil ich eben keine Experten an meiner Seite habe. Aber ähm, Ihre Erfahrung, ähm, mal zurückblicken, diese Entscheidung der Politik, keinen Datenschutzbeauftragten mehr zu haben, ähm, Richtig klug. Ist das für Ihre Behörde noch eine größere Herausforderung, dem Thema Information und Beratung entgegenzukommen, weil Ihnen die fachlichen Sparringspartner hier in den Unternehmen fehlen? Was ist Ihre Einschätzung nach dieser Zeit? Wie gucken Sie auch als Aufsichtsbehörde drauf, wenn ein Unternehmen eben keinen Datenschutzbeauftragten mehr hat? Also, wir haben momentan keinen Überblick darüber, wie viele Unternehmen jetzt tatsächlich von dieser Gesetzesänderung tatsächlich mhm. in Niedersachsen betroffen sind. Wir bekommen ja Meldungen mhm. äh, darüber, in welchen Unternehmen Datenschutzbeauftragte installiert worden sind. Ähm, wir bekommen aber keine Meldung, wo das eben nicht der Fall ist. Und wir haben mit unseren begrenzten personellen Ressourcen auch nicht die Möglichkeit, wirklich sämtliche Unternehmen daraufhin zu untersuchen, wo jetzt tatsächlich eine Änderung eingetreten ist und jetzt nach dieser gesetzlichen Änderung Datenschutzbeauftragte nicht mehr bestellt werden müssen. Wir haben nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit das beklagt, dass diese gesetzliche Änderung in Erwägung gezogen worden ist. Wir haben uns deutlich gegen diese Änderung ausgesprochen, weil wir sie für eine Milchmädchenrechnung halten. Eben weil natürlich Datenschutz auch dann zu beachten ist, wenn es diesen Datenschutzbeauftragten nicht gibt. Aber wenn ich einen habe, dann habe ich Kompetenz im Unternehmen, sei es nun ein mittleres Unternehmen oder ein großes Unternehmen. Und diese Kompetenz kann ich nutzen. Es gibt Expertise, die ich auf der anderen Seite möglicherweise dann gar nicht habe, sondern extern abrufen müsste. Oder aber ich, es führt dazu, dass ich mich um Datenschutz nicht mehr in dem Maße kümmere, wie ich mich eigentlich zu kümmern habe. Und das wiederum kann zu den unterschiedlichsten Konstellationen führen, die dann wiederum zu Beschwerden führen, denen wir nachgehen müssen und letztlich dem Unternehmen dann unter Umständen eben... Ähm, auch äh, zu nahe treten müssen durch Anweisungen oder andere ähm, Sanktionen, die dann an dieser Stelle möglich wären. Also ich halte es für sehr, sehr unglücklich, diese, dass es diese gesetzliche Änderung gegeben hat. Und ähm, ich würde mir wünschen, aber wir, wir können das, wir, nein, ich würde mir nicht wünschen, wir können es ja nicht zurückdrehen, wir müssen jetzt damit umgehen. Und wir müssen sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ich kann jedenfalls momentan allerdings auch nicht sagen, welche Beschwerden jetzt durch die Tatsache ausgelöst worden sind, dass in diesem Unternehmen kein Datenschutzbeauftragter mehr installiert ist. Also darüber haben wir jetzt keine gesicherten Erkenntnisse auf jeden Fall. Ähm, habe ich das immer so empfunden, dass Datenschutzbeauftragte in einem Unternehmen eher entlastend wirken, als dass sie belastend wirken. Wenn ich jetzt mal davon absehe, und das sind aber nicht die Interessen einer Datenschutzbeauftragten, dass sie möglicherweise eben arbeitsrechtlich anders zu behandeln sind und für das Unternehmen ähm, dann ein, auch ein zusätzlicher Kostenfaktor sind. Mhm. Aber ähm, möglicherweise ist dieser Kosten Faktor wesentlich geringer als das, was sich dann ergeben könnte an Verstößen ohne den Datenschutzbeauftragten. Also ähm, wir müssen abwarten, wohin sich die Situation entwickelt und äh, was wir konkret feststellen, ausgelöst durch Einzelfälle, die an uns herangetragen werden. Mhm. Ähm, also insgesamt jedenfalls kann ich das nicht begrüßen. Mhm. Herr Kneffel, vielleicht an Sie nochmal die Frage. Wir merken bei unseren Mitgliedsunternehmen häufig so eine Schere im Kopf, die sagen, ich bin doch rein im B2B-Geschäft tätig. Ich habe nur mit Unternehmenskunden zu tun. Für mich fühlt sich das eigentlich alles falsch an, das berücksichtigen zu müssen, weil ich ja überhaupt keine persönlichen Daten habe. Es geht nicht um Privatleute, sondern das ist der Vertriebler meines Unternehmens, mit dem ich da zusammenarbeite, der, der, der Geschäftskontakt. Und dann kommt häufig so die Haltung, warum muss ich da eigentlich so einen übertriebenen Datenschutz einhalten, wo es doch reine Businesskontakte sind. Ja, weil Sie... Was sie mit einem Kontakt haben, eben das Grundrecht auch für diese Person gilt, auch im geschäftlichen Kontext. Also mhm. äh, wenn ich mit dem Einkäufer spreche, dann ist dieser Einkäufer ja nun auch eine Person und mhm. dessen Daten sind genauso zu schützen vor Zugriff unbefugter Dritter zum Beispiel, ähm, wie alle anderen Daten auch. Mhm. Frau Thiel, unterschreiben Sie das so, unterstreichen Sie das so oder können Sie dieses Gefühl von Mittelstand durchaus nachvollziehen, dass die sagen, Mensch, es ist doch immer nochmal ein Unterschied, ob ich da als Privatperson im Markt agiere oder ob ich reine Businesskontakte habe? Macht, macht Ihre Behörde da einen Unterschied auch in dem, in dem Schutz der Daten? Nein, wir, wir schauen uns an, um welche personenbezogenen Daten es geht. Ob, also die erste Frage, ob es überhaupt um personenbezogene Daten geht und um welche personenbezogenen Daten es geht, da haben wir ja auch noch Unterschiede. Ne? Also es gibt ja nun auch noch die besonders sensiblen personenbezogenen Daten, die noch stärker geschützt sind, als das allgemein der Fall ist. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Arten, den unterschiedlichen Arten der Geschäftstätigkeit, sondern wir konzentrieren uns auf die Frage, ist hier ein datenschutzrechtliches Thema, mhm. was wir behandeln müssen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kümmern wir uns auch nicht mehr darum. Mhm. Also da ist unser Blick schon fokussiert, weil. Das könnte auch gar nicht anders sein, weil das ist unsere Funktion und das ist unsere Rolle und es geht eben um den Schutz von personenbezogenen Daten und in welchem Kontext die dann möglicherweise verletzt werden. Das ist nicht unsere Aufgabe, da zu differenzieren. Die DSGVO differenziert auch nicht, wenn dann tatsächlich in der Art, wie wir gegebenenfalls sanktionieren oder eben auch nicht sanktionieren. Mhm. Ich erlaube mir mal frech nachzufragen, verstehen Sie denn den Vertriebler, der sich ein Stück weit ärgert, der hat sich dann den Hochzeitstag seines besten Kunden notiert und ruft an und Mensch, hatten Sie nicht gestern einen schönen Tag? Und sagt, es ist für mich im Vertrieb super wichtig, genau diese persönliche Ebene zu halten. Der Datenschutz sagt jetzt, welche Rolle, und das fragen Sie ja berechtigt, hat eigentlich der Hochzeitstag für deine geschäftliche Beziehung? Ähm, so Und dann stehen die Vertriebler da und sagen, so Mist, dann gibt es vielleicht die schwarze Kladde jetzt, wo das reingeschrieben wird. Oder man merkt sich es im Kopf, weil man ohnehin äh, da als guter Vertriebler immer viel im Kopf unterwegs hat. Aber verstehen Sie es, dass damit der ein oder andere noch fremdelt und sagt, das waren eigentlich Themen, die ich brauchte, um meinen Job gut zu machen? Die brauchte ich aber auch vorher schon, die, hm. die, die, die Rechtfertigung. Also es geht ja nicht darum, dass wir das untersagen und wir sind ja auch nicht diejenigen, die diese entsprechenden Grundlagen geschaffen haben, sondern wir sind nur diejenigen, die sie jetzt vollziehen. Ähm, also schon vorher brauchte es für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine Rechtsgrundlage. Wir ja. haben im Datenschutz nun mal dieses Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Und das bedeutet, jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich nicht erlaubt, es sei denn, es gibt eine Erlaubnis. Und diese Erlaubnis kann in ganz unterschiedlichen Gegebenheiten bestehen. So, und ähm, wenn ich denn jetzt hier Daten verarbeite, personenbezogene Daten, ohne dass ich von meinem Gegenüber eine entsprechende Erlaubnis habe, in Form einer Einwilligung beispielsweise oder in Form einer vertraglichen Grundlage, dann war das eine Situation, die vorher schon unzulässig war. Die ist nicht erst durch die DSGVO unzulässig geworden. Nur man hat sich vorher keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist eben das, das Prinzip des Datenschutzes und dieses Prinzip kann ich unter Umständen sehr leicht dann auch realisieren, mhm. indem ich mir entsprechende Einwilligungen einhole. Ja, mhm. es ist ein gewisser Aufwand, ja, es ist eine gewisse Bürokratie, aber es ist einmal der Fall und ich hätte einmal dann die entsprechende Ordnung geschaffen, die ich sowieso brauche, äh, um Klar. dann darauf zurückgreifen zu können. Ja. Herr Kneffel. Aber genau das ist ja das Problem. Also die DSGVO wird nach wie vor als das Verbotsgesetz hingestellt und auch in den Medien tatsächlich auch als Verbotsgesetz kommuniziert. Wir machen das anders. Wir gehen zu unseren Kunden und erklären erstmal den Mitarbeitern und den Kunden, dass es doch ein Erlaubnisgesetz ist und dass wir das Umdenken schaffen müssen. Die DSGVO verbietet nicht die Verarbeitung personenbezogener Daten, sondern sie erlaubt sie, nämlich genau durch die Rechtmäßigkeit. Ich würde es noch differenzierter sehen. Also ich würde sagen, die DSGVO ist ein Gesetzeswerk, die die Datenverarbeitung, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter Bedingungen stellt. Und die DSGVO ist ein Gesetzeswerk, die das Ungleichgewicht zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Betroffenen bzw. Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite etwas austariert hat. Also die Tatsache, dass die DSGVO, und da sind wir wirklich weiter als mit dem alten Datenschutzrecht, dass die DSGVO Informationspflichten geschaffen hat, dass die DSGVO das Auskunftsrecht ausgedehnt hat, dass also den Betroffenen heute Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, wirklich auch zu erfahren, was mit ihren personenbezogenen Daten in den Unternehmen passiert, das betrachte ich als ganz großen Vorteil. Diese Intransparenz, die möglicherweise in der Vergangenheit bestanden hat, die ist so in der Form nicht mehr vorhanden. Und ich bin an der Stelle auch der Auffassung, das ist eine Verpflichtung der Unternehmen, an der Stelle für Transparenz und Klarheit zu sorgen, weil es geht, um die personenbezogenen Daten Einzelner. Und es geht um die personenbezogenen Daten von Menschen. Und es geht in diesem Zusammenhang eben um den Schutz eines Grundrechts, nämlich des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist zwar jetzt... Ein typisch deutsches Phänomen. Wenn Sie in die DSGVO schauen, dann finden Sie dort an keiner Stelle die Erwähnung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Sondern auf der europäischen Ebene beschäftigen wir uns mit der europäischen Grundrechtecharta. Und die DSGVO schützt eben nicht nur die Rechte der Einzelnen, sondern sie schützt auch gleichzeitig den freien Warenverkehr. Es hat also immer eine Balance stattzufinden zwischen diesen beiden Bereichen. Aber auf jeden Fall fordert sie, ja, also dieses, dieses Prinzip der Transparenz hatten wir auch schon vorher, aber mit der DSGVO wird Transparenz tatsächlich auch geschaffen und gewährleistet. Und das halte ich für einen großen Vorteil. Mhm. Ich habe vorhin angedeutet, ich glaube, ein spannendes Thema, das gerade viele Unternehmen bewegt, ist die Frage, welche Software kann ich eigentlich rechtssicher nutzen? Mhm. Microsoft spielt ja sehr stark auf Office 365 und ähm, ist, glaube ich, absehbar, wie lange man überhaupt noch andere Lizenzen bei Microsoft kaufen kann. Und viele Unternehmen hatten erst das Gefühl, das scheint wohl recht sicher zu sein. Jetzt höre ich die ersten Fragen, ist es denn das wirklich? Und es geht weiter über Zoom und äh, AWS und viele andere Softwarelösungen, wo man de facto aus der Praxis, glaube ich, sagen muss, ich habe gar keine Alternative, ich muss das machen und bin da gefühlt dann aber in einem rechtlich unsicheren Raum. Herr Kneffel, aus Ihrer Beratungserfahrung auch in der Zusammenarbeit, wenn Sie Softwareprodukte konstruieren und vielleicht auch auf AWS-Services zurückgreifen, wie gehen Sie damit um? Wie ist Ihr Gefühl? Gibt es diese Unsicherheit oder sagen Sie eigentlich alles klar, man muss nur richtig nachlesen? Mit dem Wegfall von Privacy Shield gibt es tatsächlich seit äh, kurzer Zeit diese Unsicherheit. Ähm, wir haben Standardsvertragsklauseln ähm, an der Stelle natürlich, ähm, aber Privacy Shield hat eine äh, stärkere Rechtssicherheit gegeben dem Unternehmen, ähm, was den Datentransfer äh, begründet. Die Unsicherheit ist aktuell da. Wir haben die Möglichkeit, die Verträge der Kunden zu prüfen. Sind die Standardsvertragsklauseln jetzt enthalten? Wie gehe ich mit dem Datentransfer um? Die Problematik ist noch nicht mal an der Stelle stark der Datenschutz bei der Software, sondern die Datensicherheit, die Ihnen weniger gewährleistet ist. Das sind die Diskussionen bei Zoom ja aktuell. Da wird hier weniger der Datenschutz in den Augenschein genommen, sondern eher die Datensicherheit an der Stelle bemängelt. Da müssen wir auch nochmal unterscheiden. Mhm. Aber wir haben da einen hohen Beratungsbedarf und einen hohen Beratungsansatz äh, und brauchen da auch zukünftig noch stärkere Rechtssicherheit, auch seitens der Europäischen Kommission. Mhm. Frau Thiel, wie, wie schätzt Ihr Haus das ein? Da werden Unternehmen ja sicherlich in den letzten Wochen häufig gefragt haben, kann ich eigentlich Zoom nutzen? Äh, wie ist mit Office 365? Wie ist mit Amazon Web Service? Ähm, kann man darauf eine klare Antwort geben? Nein. Mhm. <lacht> Also, wir können natürlich auch äh, nur schwer bestimmte Produkte bewerten beziehungsweise mhm. konkrete Produktempfehlungen herausgeben. Ähm, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen machen das Aufsichtsbehörden nicht. Ähm, wenn, dann sagen wir, was wir für erforderlich halten, um solche Produkte datenschutzgerecht zu gestalten. Was jetzt gerade diese Videokonferenzsysteme angeht, werden wir in Kürze eine Handlungsanleitung herausgeben, aus der die Unternehmen dann ablesen können, welche Anforderungen wir an Videokonferenzsysteme stellen. Und dann müssen die Verantwortlichen ihrerseits, das ist die Aufgabe der Verantwortlichen und nicht primär die Aufgabe der Aufsichtsbehörden, ihrerseits ähm, beurteilen und sich letztlich dann auch diese Frage beantworten, ob sie Zoom tatsächlich datenschutzgerecht einsetzen können, beispielsweise. Es gibt ja noch viele andere Konferenzsysteme, aber so wie ich gehört habe, ist Zoom eben sehr geschmeidig und <lacht> sehr, sehr komfortabel im Gebrauch. Ich kann verstehen, dass man das gerne nutzt. Das kann ich wirklich verstehen, aber man muss eben schauen, ob man die Anforderungen so gestalten kann, dass es auch datenschutzgerecht ist. Und da geht es vor allen Dingen dann eben ähm, ja, um Sicherheitsfragen, um die Frage von Verschlüsselung, Transportverschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genau. und so weiter und so fort. Mhm. Bei Microsoft-Produkten ähm, befinden wir uns in einer Situation, wir als Aufsichtsbehörden, die ich selber auch nicht wirklich als glücklich empfinde. Ähm, wir, wir sind schon seit langer Zeit mit Microsoft im Gespräch. Wir beschäftigen uns schon seit langer Zeit mit Windows 10 auf der einen Seite und Office 365 auf der anderen Seite. Und ähm, nicht nur ich, viele meiner Kollegen sehen das genauso, würden uns wünschen, dass wir da tatsächlich auch mal zu klaren Aussagen kommen, wie wir das unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes beurteilen. Es ist sehr schwer, an der Stelle Einheitlichkeit unter den Aufsichtsbehörden schon hier in Deutschland herzustellen. Wir haben für Windows 10 in Niedersachsen ein Prüfschema entwickelt. Und ähm, wenn uns jemand zu diesem Produkt fragt, dann sind wir jedenfalls in der Lage, auf der Basis dieses Prüfschemas auch Antworten zu geben. Mhm. Ähm, bei Office 365 ist die Situation nicht ganz so klar, jedenfalls bezogen auf Niedersachsen, weil ähm, äh, Microsoft, ich meine, Anfang des Jahres neue Bedingungen herausgegeben hatte. Und die dann auf meinen Wunsch uns auch sehr schnell zugeleitet hat, damit die Aufsichtsbehörden sich dann damit auseinandersetzen können. Und das Problem an der Stelle, also ich verstehe Microsoft auf der anderen Seite auch, ich bin in ständigem Kontakt mit dem CEO von Microsoft Deutschland. Das Problem ist, wenn, wenn wir in dieses Gespräch einsteigen und wenn wir dann zu einer Bewertung kommen, die wir an Microsoft herantragen, dann entstehen von der anderen Seite Fragen. Und wenn wir diese Fragen beantworten, haben wir aber gleichzeitig wiederum Fragen an Microsoft, die durch diese Beantwortung ausgelöst werden. Also... Ähm, es ist eine never ending story, habe ich den Eindruck. Und wir müssen tatsächlich auch als Aufsichtsbehörden irgendwann mal dazu kommen, dass wir ähm, dazu, wenn auch nur zu einem vorläufigen Ergebnis kommen. Und das ist unter ähm, 17, 18 Aufsichtsbehörden an der Stelle nicht so einfach. Also Fragen von Microsoft lösen wiederum Fragen bei uns aus. Und wir sind in einem ständigen Prüfus, Prüfungsmodus, und demzufolge kann ich zu Office 365 leider auch keine klaren Antworten liefern. Das ist der Zustand, der ist sehr unbefriedigend, das weiß ich. Wir würden ihn gerne ändern, aber wir sind eben auch der Auffassung, wir sollten ihn nicht allein ändern, sondern wir sollten bundesweit zu einer Lösung kommen. Mhm. Genau, Herr Kneffel, um vielleicht direkt daran anzudocken, das Thema Homeoffice spielt für viele Unternehmen die letzten Wochen und Monate natürlich eine große Rolle mit datenschutzrechtlich ganz neuen Fragestellungen. Da ist der Partner zu Hause, vielleicht lebe ich sogar in der WG und da sind ganz andere fremde Menschen. Und ich sitze da auf einmal mit meinem Laptop am Küchentisch und habe datenschutzrechtliche Fragen als Unternehmen. Mein Gefühl war, die ersten Wochen dieser Corona-Krise waren alle Unternehmen froh, dass sie überhaupt Homeoffice technisch ermöglichen konnten. Ja. Aber mittlerweile kommen diese Fragen auf, was bedeutet das eigentlich datenschutzrechtlich? Und daran sehen Sie, dass Frau Thiel äh, da einen guten Job gemacht hat die letzten Monate. Dass viele Unternehmen jetzt sagen, wir haben es jetzt technisch geschafft, aber stopp. Äh, wenn wir es jetzt dauerhaft etablieren wollen und viele Unternehmen neigen dazu, ja auch das Thema Homeoffice durchaus in Zukunft zu führen, auch wenn Corona vorbei ist, dann müssen auch die datenschutzrechtlichen Fragen erklärt sein. Haben Sie da äh, schon erste Erfahrungswerte, von denen Sie uns berichten können? Also ich teile da Ihren, ihren Eindruck, tatsächlich hm. die Unternehmen haben bei der Umstellung auf Homeoffice äh, zunächst es als die, die wichtige Aufgabe gesehen, die Unternehmen am Laufen zu halten und haben alle schlichtweg den Datenschutz an der Stelle vergessen und, und nicht berücksichtigt. Ähm, da hat einfach die Sensibilisierung nach wie vor gefehlt, die jetzt nach und nach kommt. Mhm. Ähm, jetzt kommen auch nach und nach eben auch, auch dank der, der Aufsichtsbehörden Handlungsempfehlungen auch an die Unternehmen, die jetzt herangetragen werden. Meines Erachtens natürlich die Krise hat uns alle getroffen. Die Frage ist, hätte man schneller Handlungsempfehlungen rausgeben können, weil wir sind jetzt drei, vier Monate in der Krise. Ich finde, es ist schon wieder viel zu spät, sich jetzt erst um Datenschutzgedanken zu machen, weil in drei bis vier Monaten hätte einiges passieren können beim Schutz personenbezogener Daten. Aber wir sind froh, dass die Sensibilisierung jetzt stattfindet. Und da teile ich, wie gesagt, Ihren Eindruck. Zunächst war wichtig, das Unternehmen am Leben zu halten und sich dann um den Datenschutz zu kümmern, mhm. und auch da wieder unser Wunsch, lasst uns doch beides zusammenführen. Äh, ihr wechselt auf Homeoffice und fragt uns, was müsst ihr beachten bei der Umstellung auf Homeoffice, dann machen, und machen wir uns das Leben doch leichter, wenn wir frühzeitiger involviert werden und der Datenschutz da einen höheren Stellenwert bekommt. Mhm. Frau Thielen, dürfen wir damit hoffen, dass Sie bald den Leitfaden zum Thema Datenschutz im Homeoffice auf Ihre Internetseite stellen? Da haben wir schon was. Oh. Ja, da ist schon was. Zum, zum Datenschutz im, äh, im Homeoffice gibt es schon etwas. Was jetzt noch fehlt, sind ähm, eben Handlungsempfehlungen für die Videokonferenzsysteme. Mhm. Was wir schon getan haben: Es gibt jetzt seit wenigen Tagen FAQs zum Umgang mit Privacy Shield und diesem Thema Videokonferenzsysteme. Also diese, dieser Zusammenhang zwischen Videokonferenzsystemen und Privacy Shield, den haben wir über FAQs noch mal erläutert. Mhm. Ähm, also die Aufsichtsbehörden brauchten einfach auch eine gewisse Zeit, um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Das hatten wir nicht alles in der Schublade an Konzepten, was da erforderlich war in Corona-Zeiten, in denen wir ja auch immer noch sind. Also ich denke nicht, dass es so spät ist, sondern Corona ist nicht vorbei und wir werden sicherlich auch noch einige Monate damit zu tun haben und wir werden möglicherweise sogar insgesamt unsere Arbeitswelt umstellen und uns an andere Arbeitsmethoden gewöhnen, als wir das vor Corona gewohnt gewesen sind und von daher ähm, kommt es alles zeitgerecht, wenn es denn kommt. Ähm, wir sind, das ist die Reaktion jedenfalls der niedersächsischen Aufsichtsbehörde gewesen, sowohl im öffentlichen Bereich als auch im nicht öffentlichen Bereich, am Anfang sehr moderat mit den Gegebenheiten umgegangen. Wir haben das sehr pragmatisch gehandhabt. Mir wäre nie und nimmer eingefallen in diesen ersten zwei, drei Monaten, in denen es eben auch noch keine Handlungsanleitungen gegeben hat, gegen Unternehmen vorzugehen, weil sie die Datenschutzanforderungen im Homeoffice nicht beachtet haben. Ähm, das ist jetzt, nachdem wir Bedingungen zur Verfügung stellen und Voraussetzungen und Anforderungen nennen, ist das natürlich eine andere Situation. Jetzt erwarte ich dann auch von den Arbeitgebern, dass sie diese Anforderungen beachten. Und äh, davon gibt es viele, die könnte ich hier alle aufzählen, aber das, das würde den Rahmen sprengen. Also wie gesagt, das kann auf meiner Webseite abgerufen werden. Und zu den Videokonferenzsystemen gibt es demnächst etwas. Und auf der Basis kann dann eben unter Umständen auch Zoom beurteilt werden, ne, im konkreten Einzelfall. Sehr gut. Wohltun, pragmatisch einmal mehr. Und ja. äh, dafür schätzen wir Sie ja auch, dass Sie durchaus sagen, auch Sie entscheiden vieles mit gesundem Menschenverstand und auch einem Gefühl für die Praxis. Und Unternehmen in so einer Situation brauchen nie die Sorge haben, dass Frau Thiel mit ihrer Behörde mit dem großen Hammer kommt, wo offensichtlich ist, dass man dem noch nicht gerecht werden konnte. Aber wenn man es kann, dann muss man sich auch darum kümmern, auch da zeigen sehr ja durchaus Linie und dann auch sicherlich eine berechtigt harte Hand, mit der Unternehmen rechnen müssen. Ich würde gern zum Abschluss der Diskussion kommen und Sie beiden noch mal fragen, was wäre Ihr Appell an, an mittelständische Unternehmen in dieser Region beim Thema Datenschutz? Wenn Sie die Gelegenheit haben, noch so einen, so einen Merksatz, eine Fragestellung, den Geschäftsführungen mit auf den Weg geben zu können. Was würden Sie sich wünschen, mit welchem Gedanken man sich in den Unternehmen gerade jetzt zwei Jahre nach DSGVO beschäftigt? Wer mag anfragen, Frankfurt mhm. ähm, Wir haben ja in großen Unternehmen ähm, eine Prüfung durchgeführt. Mhm. Und haben aus dieser Prüfung ganz bestimmte Erkenntnisse gewonnen. Und ähm, insbesondere haben wir als, äh, als Grundlage für diese Prüfung mal ursprünglich im November 2017, meine ich, eine Checkliste herausgegeben was so die generellen Anforderungen innerhalb der Unternehmen sind, ob klein, mittel oder groß. Wenn ich jetzt mal vom Datenschutzbeauftragten absehe, aber im Übrigen, was so an Anforderungen existiert durch die DSGVO, die man einhalten sollte. Ich würde mir wünschen, dass diese vier Jahre dazu genutzt worden sind und wenn nicht bis jetzt, dann aber in der nächsten Zukunft, um diese Checkliste, abzuarbeiten und um die Anforderungen tatsächlich zu erfüllen und zu realisieren, die durch die DSGVO vorgegeben sind. Da weist die Maus keinen Faden ab. Das muss erledigt werden. Das ist uns allen durch die DSGVO vorgegeben worden. Und jedem Unternehmen kann ich eben einfach nur sagen, und das ist ja auch durch meinen Vortrag deutlich geworden. Bei uns häufen sich die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Und letzten Endes kann so eine Beschwerde jedes Unternehmen treffen. Und ähm, deswegen sollte man einfach, sollte man einfach gut aufgestellt sein. Mhm. Und wenn man dann für den Fall der Fälle sich kooperativ zeigt und mit der Aufsichtsbehörde versucht, Lösungen zu finden, und sich an, an den Anforderungen auszurichten, die existieren, falls es vorher eben zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein sollte. Dann muss man auch nicht befürchten, dass ähm, große drakonische Sanktionen auf die Unternehmen zukommen. Sehr gut. Ich erinnere mich äh, an, an Ihren Vortrag auch hier bei uns, beim Arbeitgeberverband, wo Sie klargemacht haben, das Schlimmste, was Sie in einem Unternehmen vorfinden können, ist im Zweifel nicht, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass man sich falsch mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sondern das Schlimmste, was Sie eigentlich erleben können, ist, dass man sich gar nicht mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt hat, überhaupt kein Verfahrensverzeichnis hat. Dann lieber eins, wo man vielleicht auch mal was Falsches reingeschrieben das hat, dann kann man darüber Creo. sprechen. Mhm. Also von daher kann ich nur unterstreichen, auch da bleiben Sie Ihrer Linie treu. Ganz herzlichen Dank dafür. Herr Kneffel, Ihr Abschlussappell an die Unternehmen unserer Region. Ja, mache ich es kurz. Change the image. Also, liebe Unternehmen, nehmt die Herausforderung an. Datenschutz gibt den Unternehmen die Möglichkeit, ein Image zu schaffen, das made in Europe sein kann. Man muss es nur wollen und man muss die Angst verlieren und die Unsicherheit verlieren. Und setzt auf die Expertise von, von Beratern und seid auch bereit, in Datenschutz zu investieren. Denn es wird nachhaltig den Unternehmenserfolg sichern. Und wie eingangs schon gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit europaweit stärken. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste hier im Haus der Wirtschaft für einen spannenden Talk zum Thema Datenschutz. Ich habe das Gefühl, nächsten Jahr und übernächsten Jahr zu dieser Zeit haben wir wieder viel Gesprächsmaterial, über das man sprechen kann. Und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und heute einige Impulse mitnehmen konnten. Ich glaube, sowohl auf der Internetseite von Bredex als auch auf der Internetseite der Landesdatenschutzbeauftragten findet man noch viele weitere Informationen, um unsere Themen zu vertiefen. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.